Hallo, äh, hallo aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Angela Isfording, Referentin für Lateinamerika hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und äh, bin hier zusammen mit der Sozialökonomin Sandra Quintela der brasilianischen Organisation PAX, einer Partnerorganisation der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alessandra? Hallo. Wir werden das Interview auf Deutsch machen. Ja, das, ja, ich ja. versuche es. Das wird schon klappen und wollen über das Stahlwerk von ThyssenKrupp in Rio de Janeiro reden. Bevor wir anfangen mit dem Interview, gebe ich ein paar Fakten, für die, die noch nichts davon gehört haben. Das Stahlwerk von ThyssenKrupp liegt an der Bahia de Sepetiba im Bundesstaat Rio de Janeiro. Seit seinem Baubeginn 2006 wurde das Werk von unzähliger Rechtsverletzung beschuldigt, also ThyssenKrupp. Trotz fehlender Betriebsgenehmigung nahm ThyssenKrupp das Werk im Juni 2010 in Betrieb. Seitdem kam es dreimal zu massiven Emissionen von schwermetallhaltigem Staub, das Erdreich und das Wasser sind verschmutzt, Mangrovenwälder wurden abgeholzt. Während deutsche und brasilianische Politiker das Projekt hochlobten und die brasilianische Regierung den Konzern mit Steuererleichterungen und Krediten unterstützte, gingen die Anwohner der Bahia Sepechiba auf die Barrikaden. Die lokalen Fischer waren die ersten, die durch die Hafenausbaggerung und Wasserverschmutzung bis zu 80 Prozent Einbußen beim Fischfang beklagen. Es folgten die AnwohnerInnen, die Thyssenkrupp für Husten und Augenreizungen sowie einen Anstieg von Allergien verantwortlich machen. Dazu kommen wirtschaftliche Fehlschläge, die durch schlechte Planung, schlampige Bauweise, die Wirtschaftskrise und eine Reihe von Strafzahlungen hervorgerufen wurden. Allein im vergangenen Jahr musste ThyssenKrupp Abschreibungen von 2 Milliarden Euro auf das Werk vornehmen. Die AnwohnerInnen haben in den letzten Jahren eine beispiellose Kampagne geführt, sowohl in Brasilien als auch in Deutsch, was sowohl in Brasilien als auch in Deutschland dazu geführt hat, dass die Unterstützung für das hochtrabende Projekt rapide schwindet. Heute möchte ThyssenKrupp den Konzern eigentlich das Werk abstoßen. Und auch darüber wird Sandra uns was sagen. Sandra... Ähm, ich habe das ganz kurz zusammengefasst, um mhm. Zeit zu sparen. Ähm, in welcher Situation? Was sind die Punkte, die du hervorheben würdest? Befindet sich ja, ich glaube, das Werk äh, heute? Äh, du hast eine sehr gute so Zusammenfassung gemacht. Und heutzutage die Situation ist so, dass die, wie du sagst, die TKC, die TK möchte das verkauft und sagt, dass wenn die verkauft würde, dann Hände die Wasche. Äh, wasche die Hände. Das heißt, das heißt, du hast nicht mehr zu tun. Und dass unser Kampf jetzt ist, äh, dieser Verkauf zu, zu verhindern, verhindern. verhindern. Weil es gibt ein Passiv, es gibt eine Verschuldung dort. Nicht nur die finanzielle Verschuldung. Äh, ThyssenKrupp hat mehr als eine Milliarde also Euro, das ist 2,5 Milliarden Reales, von der staatlichen Bank BNDS äh, Kredit bekommen hat keine wenig bezahlt von diesen Krediten. Und auch, es gibt auch, die, die auch, hat keine Steuer bezahlt. Auch, das ist, wir haben das gerechnet, das ist fast auch eine Milliarde Euro, das ist die Steuervernichtung, nicht bezahlte, mhm. so Erleichterung. Und das heißt, das ist nicht nur das, auch die Sozialverschuldung, wir nennen das. Das heißt, die Verschuldung, das die die ja hat mit den Bevölkerung von Santa Cruz, von barit weil von der von die, von die, von die Kontamination, das Wasser, die Luft und so weiter, und die Arbeitsstelle von den Fischerleuten auch, äh, kaputt gemacht hat, das ist auch eine ökologische Verschuldung. Deswegen ist die Situation heute ist sehr so, unsicher, weil wir haben... Wir, denke, dass wenn die TKCSA verkauft, wenn, weil wir versuchen, jetzt, das nicht so erlaubt, weil wir Druck gegenüber der Bank, der BNDS, weil die BNDS nicht erlaubt, diese Transaktion. Aber wenn die neue Verkauf war, kommt, er muss auf die hat so, so auch eine Verschuldung dort wie ich gesagt habe. Dann die Situation ist, die der Einwohner lebt unter diesem Staub und das ist total schrecklich. Jeden Tag, du siehst die Kinder, du siehst die alten Damen, die alten Herren und so weiter, die, das sind die mehr betroffene Leute, die alten Leute und die Kinder mit der Allergie mit der, und so weiter. Und das ist eine sehr grausame Situation dort, das ist echt, du siehst die Leute. Jeden Monat, wenn du eine Person siehst, du siehst dass diese Degradierung von dieser Person jeden Tag. Und das ist echt sehr kompliziert und nicht, können wir können nicht akzeptieren, dass der Vorsitzende der group hier sagt, wir werden eine neue Zukunft empfangen, Vergangenheit ist Vergangenheit. Nein, Vergangenheit ist nicht Vergangenheit. Vergangenheit ist heute und morgen. Und wir werden weiter kämpfen, damit die, die ThyssenKruppe diese... Reparation in Brasilien zahlen. Was sind denn die rechtlichen Grundlagen dafür? Du sagst, also es ist wichtig, dass die Bank äh, das nicht zulässt. Mhm. Gibt es noch andere rechtliche Mittel, um den Verkauf zu verhindern? Guck mal, äh, die, äh, die TKCSA die haben mehr Prozesse, mehr Pro Juristische Prozesse in Rio de Janeiro. Das ist nicht nur die Art Prozess, dass die Fischerleute gegen die TKCSA schon seit 2007 in, in die Justiz äh, haben und um die Reparation zu fördern und so weiter. Es gibt einen Prozess... Die Wiedergutmachung oder die Wiederbelebung der Ja, Bord. genau. Mhm. Und Wiederbelebung der gut aber auch Reparation für die Familien. Äh, die andere, der zweite, eine ein Kriminalprozess, Wegen dieser Regen von Staub, die erste, die war im Juli 2010. Ein Strafprozess. Ein Strafprozess. Mhm. Das fördert 19 Jahre in, in Gefängnis für die drei Direktor von TKCSA. Von das läuft auch in der Justiz. Es gibt andere Prozesse von den Obutsmen von der Stadt, von mehr als fast 300 Familien, die in Santa Cruz auch klagen gegen die die unternehmen das geht weiter und sogar de de staatliche anvadza akt de neue erfkau erfkau gleichzeitig da, das tccsa eh äh, au weiter diese prozess äh, das ist nicht nur das es verkauft okay ciao adeus Hasta nunca más. Aber Bis ihr, nie mehr. Aber ihr so. habt trotzdem Angst, wenn es verkauft wird, dass sich dann ThyssenKrupp aus der Verantwortung ziehen ja, wird. deswegen ist es sehr wichtig, die Unterstützung hier in Deutschland, ich meine, hier muss auch Druck geben, diese Gruppe hier, weil die, die sollen nicht vergessen, die müssen einfach vergessen, okay, jetzt, wir sind sehr verantwortlich, oh, wir, wir werden eine neue Zukunft und wir haben, okay, wir haben Fehler gemacht und wir sind jetzt die Könige der Transparenz und jetzt, nee, das geht nicht. Ne? Und ich hoffe, dass hier in Deutschland auch diese Unterstützung, äh, äh, die wir immer bekommen haben, dass die rosa luxemburg stiftung immer gelastet hat, hat viel Unterstützung, auch Gruppen wie FDCL, COBRA und so weiter, hat viel, die Linken, Parlament, hat viel geholfen, nicht nur hier im deutschen Parlament, aber auch im europäischen Parlament, haben wir auch dort eine, eine äh, Audienz gemacht, so eine, eine Anhörung. Anhörung gemacht, und das heißt, dass diese Unterstützung hier in Deutschland, in Europa, ist sehr, sehr wichtig. Weil irgendwie, wenn hier der Druck von hier kommt, hat viel mehr Macht dort. Für die Regierung, die Regierung fühlt sich gedrückt und auch die Presse bei uns, alles. Das ist total andersrum, wenn von hierher kommt. Und wir hoffen, auch wenn die, die Verkaufenschaft, das geht weiter. Äh, wir überlegen jetzt, wir sind gerade in diese Augen des Hurrikan. Wir sind gerade jetzt in den Augen des. Es ist so, und wir sagen immer, das ist wie ein Schar, ein Schaaspieler. Mhm. Wenn du bewegt ein, ein Stück hier, du musst du denken, welche Konsequenz hat das Bewegung von die andere Stück. So ist unser Kampf dort. Sandra, du bist mir ein bisschen vorhergekommen. Erklär doch nochmal, wer sind wir? Also wer sind die Organisationen, die diesen Kampf gegen das Stahlwerk und für die Wiedergutmachung tragen? Ja, wir sind mehrere Organisationen, ne? in Rio und in Brasilien auch. Es gibt verschiedene Vernetzungen äh, äh, und es gibt auch äh, äh, soziale äh, Bewegungen, wie Landlosbewegungen sind auch in diesen Kampfen, die Frauenbewegungen sind in diesen die die Gewerkschaft von der Erziehenden, Leute, die Leute, die arbeiten mit Erziehungen Erziehungen ist in dieser Bildung. Kampfbildung, hm. äh, viele verschiedene Sektoren, auch ein paar Abgeordnete auf lokaler Ebene, auf, auf staatlicher Ebene, auf Bundesebene, auch die zusammen sind. Es, es ist eine, eine äh, Universität, mehrere nicht nur Professorinnen, aber auch es gibt mehrere Programme, die jetzt in, diese, in diesem Fall tätig sind. Das heißt, es ist ein sehr breites äh, äh, Spektrum von, von Unterstützern und auch von Militanten, die in diesen Kämpfen sind. Aber hauptsächlich die, die, die Einwohner, die dort sich organisiert. Und ich muss sagen, dass die Organisation von diese Leuten nicht so einfach ist, das ist ein Gebiet, wo die Milizen, Milizen ist wie Paramilitär oder. Lukawea, oder? Milizen. So, mhm. Das ist so eine bewaffnete Gruppe, die nicht, nicht zeigen die, die Waffen, obwohl nicht, das ist versteckt irgendwie, aber äh, die, die sind sehr gewalttätig. Der sehr gewalttätig. Und dann äh, diese Leute irgendwie, die dort wohnen, das ist sehr bekannt dass diese Gebiet in Rio total beherrscht, nicht von Narkotraf-, Narko-, Also nicht von, von Drogenhandel. Drogenhandel? sondern von diesen Milizen. Das ist so. Und das heißt, es, es gibt Gruppen, zum Beispiel dort, jede Gruppe hat ein Signal. Eine, es ist so grausam zu sagen, aber eine schießen nur in Herz, andere schießen nur Kopf, in Kopf, geht weiter. Das ist ihre Marke, ihr mhm. Signal. Ein, eine Gruppe, die dort tätig ist, ist die ermordet eine Person und ma, das, äh, nimmt die Herz auf, zum Beispiel. Das ist die Marke. Das ist, die, mhm. das ist echt grausam. Sandra, aber in wessen Interessen handeln diese Gruppen? Das ah, ist ja das die ist, organisierte Kriminalität. Aber nein, und die kontrolliert die Wirtschaft, Lokalwirtschaft, ah. zum Alternativverkehrsmittel, Gas, Gas diese Gaslieferung, mhm. äh, auch äh, illegal Fernsehkabel. Die hatten sehr stark äh, politische Arme, Arme, Arme, auch. Die haben Abgeordnete, das ist wie die Mafia, die italienische Mafia. Und haben die Interesse an dem Stahlwerk oder haben die einfach nur kein Interesse daran, dass sich die Leute organisieren? No, die haben, äh, bon, in 2009, äh, wir, wir haben eine eine, wie heißt das, Audiencia, mhm. Anhörung. Anhörung gemacht in die, im staatlichen äh, Parlament und diese Anhörung, ein Fischer hat genau Beweis mit Fotos und so weiter, dass der die Vorsitzende des Sicherheitsunternehmens äh, Unternehmen, äh, von ThyssenKrupp damals, CSA, war ein, ein Mann von der Milizen und dieser Mann hat er so ameaçado. Bedroht. Und diese Fischer heute wohnt seit 2009 in anderen Bundesstaaten von Brasilien. Unter einem eine, eine Schutzprogramm, Schutzprogramm. Seit 2009. Und er war ein eine Führer, so also ein Leader ne, von dieser Bewegung, von der Fischerbewegung. Seit 2009 muss er weggehen von, von Bedrohungen. Mordbedrohungen. Und das ist nicht einfach, um diese Leute zu organisieren. Deswegen es ist es so wichtig, die Unterstützung von draußen. Mhm. Nicht nur draußen von Santa Cruz, ne, das, das, das, ist diese, das ist unsere Arbeit, auch viele viel von Arbeit Arbeiten, die Parks macht, ist diese Brücken zu machen, neue Akteure von diesem Kampf zu bringen. Äh, diese äh, veröffentlichte Meinung gegen diese Unternehmen, auch zu bilden. Das ist hauptsächlich unsere Arbeit. Und auch die politische Bildung von dieser Gruppe, die dort widerstand. Die Fischer, eine Seite, und dann die Einwohner, andere Seite. Viele Einwohner sind Fischer auch. Ne? Und das ist so eine gemischte Gruppe. Aber ich glaube jetzt, seit 2010, wir haben viel mehr gearbeitet mit den Einwohnern. Einwohnerinnen, weil das ist das Problem von diesem Staub und das ist total schlecht. Es gibt auch einen Zug, der Zug, der Erdstoff so äh, liefert von den Minen zum mhm. den Staubwert. Dieser Zug die, die kommt immer in die Nacht zum Beispiel und die bleibt die ganze Nacht bäh, bäh, bäh, bäh, Lärm, Lärm, Lärm, Lärm machen und die Leute können nicht schlafen. Das ist so eine Psyche. Bedrohung, weil das ganze Nacht, ein Zug total laut mit Eisen und mit so diese Lärm. das ist nicht einfach für die Leute, die dort wohnen, echt nicht. Sandra, du hast schon gesagt, also es ist eine ganz klare Forderung, dass die sich jetzt nicht einfach im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub machen. Mhm. Ähm, aber was, was soll, ich nehme an, die Bewohner wollen, dass das Werk geschlossen wird, was soll dann damit geschehen? Was ist, ja. da, was ist die Forderung? Ja, wir, äh, da die Bewohner, die Bewohner sagen, da muss ein, ein, ein Entwicklungsprojekt da stattfinden, weil das ist überhaupt ein Weg, das ist nicht um die Entwicklung von den Menschen, die dort wohnen, auch nicht von Brasilien. Und weil es steht keine Gramm von dieser Produktion in Brasilien Das ist 100% für Export. Die bezahlt keine Steuer. Die hat Public Kredit bekommen. Das mhm. heißt, das ist eine, wie er sagt auf Portugiesisch, Filet Mignon. Das ist das beste Stück vom Filet Mignon. Das bleibt nur mit dem Filet Mignon, ne? sozusagen, für die Leute, die Fleisch essen. Das heißt, die, die bleiben nur, und wir, die brasilianische Bevölkerung, die Leute, die dort wohnen, das ist Santa Cruz, äh, dieser Bezirk von Rio de Janeiro, äh, ist einer der schlimmsten Indikatoren, äh, äh, Humanentwicklung, von oh, diese, diese Indikatoren. Das ist einer der schlimmsten in Rio. Das ist die Mehrheit der Leute, sind Analphabet, die konnte nicht lesen. Das ist echt, das ist, diese Statistik ist in der Tat. Weil manchmal, wir machen, wir müssen zusammen lesen, gibt was. Eine Gruppe von acht Personen zum Beispiel, ein kann es lesen, zum Beispiel. Du kannst das merken. Das ist die Mehrheit der Leute, das sind Afro-Brasilianische Afro Leute. Das ist auch Rassismus. Wir sagen, das ist die äh, äh, ambiental äh, rassismus und, und, und, und. Und ich glaube, äh, dass. Es scheint vor, dass die Leute möchten, dort eine Universität aufzubauen Diese Region ist fast 60 des Territoriums von Rio de Janeiro. Es gibt keine Universität. Nur eine kleine, die nicht so eine richtige Universität ist. Die möchten einen Campus Universitario, eine Oco, ökologische und technologische. Das heißt, die hat eine ganze. Mit dem, mit dem Fischerei zu tun hätte mit dem ökologische produktion diese stadtteil produziert viele nahrungsmittel das heißt die da wo wo diesen gruppe c jetzt sitzt das war eine malige besetzung von Sechs familie wohnt dort produziert nahrungsmittel das ist die, die, die, die food souveränität ist auch in gefahr weil dort wurde Nahrungsmittel produzieren, nicht nur Gemüse, auch Fisch und jetzt ist diese Produktion ist total in, in, in Frage so, es gibt kaum. Das heißt, es kann sein, es ist sehr schön mit, und wir hoffen, dass es wurde auch in diesem Campus Universitarium ein Museum von Entwicklung wird, weil diese Art von Entwicklung muss ein Museum sein, nicht in der Wirklichkeit. Mhm. Sandra, leider ist die Zeit vorbei. <lacht> ja. ähm, ich danke für das Gespräch. Nochmal ganz zum Schluss, hast du noch eine letzte Message für das Publikum? Ja, Mensch, ich glaube, dass ich, äh, ich habe immer gesagt, das, weil das ist so wichtig ist. Wir sind jetzt so, geht, wie gewohnt mit diesen ne? Mhm. Du machst Klick hier in Facebook und du denkst, dass du machst die Revolution machst. Nicht, das ist nicht die Revolution. Ich glaube, wir müssen was machen. In, konkret, in der Wirklichkeit, diese Wirklichkeit, die wir haben, wir müssen das ändern. Das geht nicht mehr. Das sind so viele Leute, die Opfer unter diesem sogenannten Entwicklungsmodell. Zum Beispiel jetzt in Brasilien, wir haben eine Krebsepidemie. Was hat Deutschland zu tun? Wo sind die Pestizide, das Bayer oder irgendwelche firma nicht hier verkaufen können mehr? Weil die Leute hier möchten alles ökologische Nahrungsmittel essen. Wohin gehen diese Pestizide? Habt ihr schon darüber gedacht? Ja, wir sind im Brasilien die Bestmeister best, consumenten pesticide, fünf Liter per capita pro, pro Jahr. 5 Liter fünf pro liter Kopf im Kopf Jahr? Kopf ja. Jahr? Das ist, deswegen, das ist eine, vielleicht, von dieser Krebs-Epidemie, das wir jetzt erlebten. Wir müssen was tun. Das heißt, wenn wir sagen, wir, ich bin nicht, ich bin nicht die Brasilianerin hier, ich bin eine Person, ich bin ein Sitz von dieser Welt und wir müssen zusammen kämpfen. Das, ist, das, das haben wir nicht so viel Zeit. Danke, Sandra. Bitte. Ich bedanke mich.